Was ist PSPP? PSPP ist eine freie Alternative zur Statistiksoftware SPSS und verbindet somit die Vorteile von freier Software, dass ja also kostenlos verfügbar ist, mit dem Vorteil von SPSS, dass es sehr einfach zu bedienen ist. Deshalb möchte ich diese Software hier kurz vorstellen. So sieht es aus, wenn man das Programm geöffnet hat und wer schon mal mit SPSS oder zum Beispiel Starter gearbeitet hat, dem wird das hier Ganze bekannt vorkommen. Es gibt eine Datenansicht und eine Variablenansicht und ich kann hier Datensätze öffnen, indem ich hier auf Datei öffnen gehe. Schön ist, dass PSPP auch hier ein paar Beispieldatensätze anbietet, wenn man hier auf Examples geht. Ich wähle hier einfach mal den ersten aus, Hotel.sav öffnet er sich und auch das ist allen SPSS-Nutzerinnen und Nutzern ja bekannt. Sie finden hier dann in der Variablenansicht eine Übersicht über die Variablen. Der Variablen-Name ist also V1. Und dann gibt es hier weitere Informationen. Das hier ist das Label, wo man erkennen kann, was dort eigentlich abgefragt wurde. Nämlich hier dann eben die Zufriedenheit mit dem Service. Und dann hat man hier die Wertlabels, wo man erkennen kann, welche Ausprägung diese Variable hier hatte. Und wenn ich darauf doppelklicke, dann kriege ich hier eine Übersicht. Es ging also von 1, Strongly Disagree, bis 5, Strongly Agree. Und dann kann ich hier von der Variablenansicht noch in die Datenansicht rüber wechseln. In der Datenansicht sehe ich dann diese fünf Variablen, die vorher in der Variablenansicht hier in Zeilen dargestellt werden, sehe ich jetzt in den Spalten, so wie man das zum Beispiel aus Excel kennt. Und ich sehe, wie viele Leute hier befragt wurden. In dem Fall waren das 17 Personen. Wenn ich jetzt eine kleine Beispielanalyse machen möchte, dann habe ich wie in SPSS hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann hier oben das Menü nutzen und über Analysieren Deskriptive Statistiken, zum Beispiel eine Häufigkeitstabelle, für eine der Variablen anfordern. Und das probieren wir einfach mal aus. Ich wähle eine der Variablen aus, klick die hier rein. Und dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann auf OK gehen, dann wird die Analyse direkt ausgeführt. Oder ich kann auf Einfügen gehen. Und das ist sehr, sehr praktisch, weil dann wird der Befehl in eine Syntaxdatei eingefügt, sodass ich alle Befehle, die ich ausgeführt habe, in einer Syntaxdatei speichern und jederzeit dann wieder replizieren kann. Probieren wir also mal aus, gehe auf Einfügen, so sieht diese Syntaxdatei dann aus. Das ist also dieser Frequencies-Befehl, um diese Häufigkeitstabelle anzufordern. Hier steht, für welche Variable das erfolgen soll und hier gibt es noch ein paar Einstellungen zum Format, dass das also hier aufsteigende Werte sein sollen. Das Ganze markiere ich und dann gehe ich hier auf Ausführen, Auswahl. Dann wird also der Teil der Syntax ausgeführt, die ich hier markiert habe. Und dann öffnet sich hier ein drittes Fenster, das ist die Ausgabe. Also man, hat, man sieht also, dass es hier insgesamt drei Fenster gibt. Zum einen habe ich hier eben die Datenansicht. Dann habe ich hier die Ausgabe und die Syntax. Und hier in der Ausgabedatei sehe ich jetzt das Ergebnis. Ich kann also hier sehen, dass insgesamt 17 Personen befragt wurden. Hier wird auch ein Mittelwert und eine Standardabweichung angegeben, was jetzt bei einer ordinal skalierten Variable nicht unbedingt so viel Sinn macht. Wichtig ist hier unten diese Häufigkeitstabelle. Ich sehe hier die fünf Ausprägungen, die die Variable enthält. Und dann sehe ich jeweils die Häufigkeit, die prozentualen Angaben, die gültigen Prozente und die kumulierten Prozente. Okay, soweit als erste kleine Beispielanalyse. Jetzt wollen wir mal schauen, welche Funktionen PSPP so anbietet. Und zwar finden Sie im Prinzip das Menü so ähnlich wie in SPSS hier oben. Und dabei ist der Funktionsumfang durchaus ein bisschen niedriger als in SPSS, aber die Basisfunktionen sind eigentlich alle enthalten. Man findet also hier unter Analysieren die Deskriptiven, Statistiken, Mittelwertvergleiche, Univariat Korrelation, Faktorenanalyse, Regression und so weiter. Unter Transformieren findet man alles zum Berechnen von neuen Variablen, also auch zum Umkodieren von Variablen. Und bei den Diagrammen findet man Scatterplot, Histogramm und Balkendiagramm. Wenn Sie mal etwas in diesem Menü nicht finden sollten, lohnt es sich auf jeden Fall mal in die Hilfe zu schauen und dort in dieses Handbuch. Das kennt man so auch als SPSS. Dort findet man einen kompletten Überblick mit allen Befehlen, die in PSPP implementiert sind. Es gibt durchaus auch einzelne Befehle, die nicht im Menü enthalten sind, die aber über die Syntax durchaus ansprechbar sind. Das heißt, schauen Sie das hier gerne einmal durch. Das ist übersichtlich hier alles strukturiert. Zum Beispiel hier bei Statistics findet man dann eben alle statistischen Analyseverfahren, die in PSPP implementiert sind. Sie sehen also, PSPP ist für jemanden, der schon mal mit Starter oder SPSS gearbeitet hat, sehr, sehr einfach bedienbar, weil die Funktionen sehr ähnlich sind und der Vorteil ist, wie gesagt, dass Sie die Software kostenlos herunterladen können. Das ist sehr, sehr einfach möglich. Viel Erfolg bei der Anwendung.